Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. Featuring mir, eurem äh, Herrscher. Hallöchen. So, äh, in der letzten Folge wollten wir ja äh, Bennet aus dem Knast befreien. Da haben wir Fernando gekillt. Ich erinnere mich, der, der hat schon wieder so richtig rumgebackt. Was ist denn eigentlich los mit den Leuten? Ich töte sie eigentlich gar nicht. Und trotzdem sind sie tot. Sie sind untot. Meinst du, mir geht es besser? Wambo. Was kannst du mir Nur zu den Vorkommnissen den sagen? Sie Nichts. Nichts, was äh, zumindest das weiterhilft. Gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ja, man weiß nicht, wem man das glauben soll, ey. Dem Spiel auf jeden Fall nicht. Das ist sehr buggy. Ich so, dann quatsch mir der mal Garnis mit dem Spiel. Paladin wegen Bennett, Der sitzt ja im Gefängnis. Ahnung, und müssen ihn da wieder rausbefreien. Lord Hagen. Lord Hagen hat das Sagen. Hey. Ich muss mit dir über Bennett reden. Das ist doch dieser Söldner, der einen meiner Männer ermordet hat. Einspruch. Objection. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius, der Sekretär des Statthalters, hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Hm. Cornelius, kann es sein, dass vielleicht Cornelius auch besessen ist? Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Okay. Dann ja, müssen wir am besten mal mit Cornelius quatschen. Wo ist eigentlich die Musik? Hä? Die Musik des Spiels ist gar nicht da. Das ist ja ein Ding. Es ist so ruhig. Zu ruhig. Cornelius. Ihr vertraue ich irgendwie nicht. Wo ist denn der? Mhm, mhm, mhm. Da ist er. Du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord Hagen zu Protokoll gegeben. Du musst, äh, doch musst du, weil ich ein Feuermagier bin und dir sonst die Eier abfackel. Was hast du gesehen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Wir haben es aber erst morgen. Immer diese diese Beamten mit ihren exotischen Arbeitszeiten. Hallo? Ich glaube, ich, ich gebe dir gleich. Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich, ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon. Was willst du dagegen tun? Hm. <lacht> Im Kloster kann man dich zu Reden bringen. Im Kloster kann man dich zum Reden bringen. Was meinst du damit? Nun, wir haben Möglichkeiten, die Wahrheit zu erfahren. Schmerzhafte Möglichkeiten. Nein, bitte nicht. Ich werde alles sagen, was du willst. Sehr gut. Was ist wirklich passiert? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich habe Gold bekommen dafür, dass ich den Söldner belaste. In diesen Zeiten muss jeder sehen, wo er bleibt. Ich brauchte das Geld. Wer hat dich bezahlt? Das reicht. Er wird mich töten, wenn ich ihn verrate. Bist du bereit, das auch Lord Hagen zu erzählen? Ich bin doch nicht verrückt. In der Stadt kann ich jetzt nicht mehr bleiben. Ich werde dir mein Tagebuch geben. Das sollte als Beweis genügen. Na, hoffentlich. Oh, Alter, wieder absprintet. <lacht> lauf, Forrest, lauf. <lacht> Ey, wieder am Rennen ist. Ich Oh, warte mal. Man ganz gerne Screenshots machen. Ja. Ah. Ohne Musik ist es echt beklemmend still hier. Ich muss mit dir über Bennett reden. Ich glaube, die Be Was ist, ja, wenn die Be ja, ja. Sei vorsichtig, wenn du mir keine. Ich habe aber Beweise. Wir haben wie du siehst, Wer ist der Kornel, Seine... Dieser... Sön Hä? Ich habe doch Beweise. Ich habe doch... Hat er mir nicht das Tagebuch gegeben? Warte mal. Jetzt muss ich mal selber kurz gucken. Tagebuch. Da ist es doch. Ach so. Ich musste da erst lesen. Hm. Wenn Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln. Es sind die fucking Suchenden gewesen, es war ja so klar. Von denen man immer hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich nur Schreckliches von ihnen erzählte. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 20.000 Goldstücke geboten, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Wow! Alter, haben die Geld. Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt, die Söldner haben es eh verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, würde ich alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldstücke werden mir einen ruhigen Lebensabend garantieren. Es ist soweit. Sie haben einen dieser Söldner geschnappt. Ich sollte ein es sollte ein Kinderspiel sein, mein Wort zu halten. Alter, dieser Pennei, der hat 20.000 Goldstücke. Hey, du. Ich frage mich, wenn man Taschendiebstahl hätte... Hätte man ihn dann um seine 20.000 Goldstücke erleichtern können oder nicht? Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der gefangene Bennet von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Früher oder später wird er hier auftauchen. Dann werden wir ihn verhaften. Gut. Cornelius ist. Äh, Bennett ist befreit. Ähm, dann müssen wir jetzt, glaube ich, zurück zu. zu Laris. Das war doch schon vorher klar. Wo ist denn hier überhaupt das Gefängnis? Ja, nicht, denke ich, oder? Ja, war doch klar. Lutero. Hey. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Nappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Oh, ja. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Runenstein besorgen. Nice! Ich werde mal sehen, was ich machen lässt. Ein Runenstein! Wow! Zeig mir da. Geile Scheiße, ey. Snapper-Krallen. Ja, im Winter haben wir auf jeden Fall genug hier. Aber ich, das Dumme ist, ich kann den Snappern keine Krallen entnehmen. Weil ich nicht das Talent dafür habe. Oh, wie geil, der kann uns einen Ruhnstein besorgen. Das hat er hier vergessen. Schlaf. Ring der Macht. <lacht> der eine Ring. Trank der Geschwindigkeit. Alter, 200 pro Stück. Hol ich mir mal zwei Stück. Echter Seemannskog. Ähm, was kann ich hier nicht verkaufen? Nichts. Gehstock. Denke aber, hier ist nicht das Gefängnis. Ich gehe einfach mal jetzt zu Lutero, äh, zu, zu Laris. Und guck mal, ob ich dann da. Oh, was haben wir denn hier? Die Musik setzt ein. Womit habe ich denn diese Ehre verdient? So, Teleport zur Hafenstadt ist schon ausgewählt. Let's go! So, Laris. jetzt hey, ist befreit. Oder was, Laris? Wegen der. Ne, warte mal. Ne, mit wem sollte ich denn zusammen. Ähm den Typen befreien, war es nicht, Laris? Ja, muss das ja Oder war es irgendjemand anderes? Weißt du was, ich gehe einfach zum Großbauern und gebe dann direkt die Quest ab. Ich meine, das war bei dem. Aber oh, das müsste doch eigentlich in der Questbeschreibung stehen. Äh, Ablösung für Watras? Nee. Warte mal. Wo Woanders. Äh, die Banditen belagern die Verbindungsstraßen zwischen der Hafenstadt und den Bauernhöfen. Das? Tengron? Hä? Bei wem waren die Quest nochmal? Die ist, die wird mir gar nicht in meinem Questverlauf angezeigt. Vielleicht bei Torloff oder bei Lee? Das ist ja wirklich mit. nicht verdient. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das ist doch lange bekannt. Scheiße, wie war das? Sorry, war nein. Ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein. Ich habe was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk. Uh, was ist das für ein Geschenk? Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung als ich. Amulett. Geil, Geilo. Was ist denn das für eins? Ich hoffe, das ist gut. Amulett der Lebenskraft. Uh, oh, Lebensenergiebonus plus 40. Geil, kann ich direkt ausrüsten ich hier. Noch mehr Ärger. Dankeschön. So. Ja, ähm, die Banditen belagern die Verbindungsstraßen zwischen der Hafenstadt und den Bauernhöfen. Bei ihnen könnten Hinweise zu finden sein, die den Waffenhändlern laufen. Das Ding ist. Ähm, wo finde ich diese fucking Banditen? Es doch eigentlich. Es müsste doch eigentlich Dexter und so sein, oder nicht? Ich habe Da muss man. Das, das pisst mich gerade unnormal an. Wo sind diese scheiß Banditen und ihre scheiß Beweise? Ich bin gerade wieder so ein bisschen äh, am Stagnieren hier. Ich mag es nicht, wenn ich stagniere. Oh, hier muss ich vorsichtig sein und keinem dieser Suchenden in die Arme laufen. Da links steht schon einer. Boah, kotzt mich das unnormal an. Wo sind diese beschissenen äh, Banditen, die ich die ganze Zeit suche? Die Verbindungsstraße zwischen den Bauernhöfen. Ja, welche? Oh, Goblins. Ja, viel Spaß. Es kann ja nur eigentlich diese sein, weil das ist die einzige Hauptstraße, die äh, ja, von der Hafenstadt zum Großbauern führt. Ich brauchte auch mal langsam wieder Mana Pots. Ich habe nämlich kaum Mana, ne, ich sollte ich sollte eigentlich nicht angreifen. Ach egal. Scheiß drauf! Zack, zack. Es muss ja hier diese Straße sein. Aber wo? Zum Großbauern? Da hinten befinden sich keine Banditen. Wenn ich da dann gehe, dann komme ich ja ähm, am Kloster vorbei. Ja, das sind aber keine Banditen. Dann komme ich dann zum Tempel. Und da oben ist der schwarze Troll. Nee, ey. Das kann es doch nicht sein. Es muss hier eigentlich sein. Ich bin gerade richtig verwirrt. Das ist doch lange Ruka, hast du nicht zufällig äh, eine Rune, die mich hierher bringt? Man, nicht drauf man soll den Mund nicht zu vollen. Mit dir ja, ja, ja, ja. Ist das wirklich wahr? Du verkaufst Minenanteile? Klar, von mir kannst du alles bekommen, wenn der Preis stimmt. Zeig mir deine Wahl. Was du tränke. Ja, Teleport zur Taverne. 500 kostet die Scheiße. Ey, das ist ein... Müssen wir doch verarschen. Es ist eigentlich Wucher, aber ich kaufe trotzdem. Weil ich keine andere Wahl habe. Sauber. Jetzt verkauft er ähm, auch endlich die Rune. Das heißt, wir können uns das meiste des Laufens endlich sparen. So, ich bräuchte ein Bett für die Nacht. Obwohl ich befürchte, dass ich verflucht bin. Das hätte er auch selbst wissen können. Da kannst du eh nichts. Das wird sich nie ändern. Ja, ich bin verflucht. Ja, ich bin verflucht. Das ist doch alles nur Gerede. Und... Wieso ist es jetzt Nacht? Das kann doch nicht wahr sein. Äh? Ja, Urlaub das ziehen? sehe ich gar nichts mehr. Wieso zum Fick ist es Nacht? Da muss man mal zuhören. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja, dieses Licht ist scheiße. Das wird sich nie ändern. Oh, viel besser. Kloster, nach verlassen. Das sind ja diese Banditen. Da oben. Das müssen die sein. War ich eigentlich schon hier in der Höhle? Ja, hier waren noch die molo -Rats. Aber die habe ich ja schon gekillt, genau. Oh, mal. Den richtigen Schlüssel krieg ich das mal. Wie auf. ohne den richtigen Schlüssel? Auch einen Schlüssel dafür? Aber hier kann ich mich versuchen. Okay, die Truhen habe ich noch nicht gelootet. Hätte ich mal looten sollen. Links, rechts, links, links. Links, rechts, links, links, links. Yay. Wie immer hat sich das fast nicht gelohnt. Seriously? Ja, halt die Klappe. Ey, ernsthaft? Genau hier ist ein Suchender. Ja, ist gut. Ist gut. Lass mich raus. Voll umständlich. Ich muss immer Enter drücken. Da ist ja noch einer. Was? Zwei auf einem Fleck. Ernsthaft? Wie viele sind denn da bitte? Als Maul. ziehen die mir nicht mehr so viel ab. Magierrüstung for the win. Oh. Jetzt sind wir hier bei Akil auf dem Hof. Ähm, ich frage mich, ob die Zeit doch vergeht. Hä, äh, was? Was habe ich gemacht? Was habe ich denn gemacht? LOL! Hat er den Bauern angezündet oder was? Nee, der hat den Bauern angezündet und der greift ihn jetzt an. Wie geil ist das denn? <lacht> Los, gib ihm! Alter, der gibt dem Übelst... Warte. Weißt du, ich muss die Gelegenheit nutzen. Nein, nein, nein. Scheiße, das sind zwei. Ah. Nein, nein, nein. Puh. Nein! Alter! Wie der Bauer ihm gegeben hat. Das war, glaube ich, Egil. Das war, glaube ich, Egil mit der richtig fetten Streitaxt. Er hat ihn fast gekillt. Wie geil. Ich kann mir jetzt hoffentlich die Streitaxt wiederholen. Und, wenn ich Glück habe, ist der ähm, Suchende immer noch geschwächt, sodass ich ihn finishen kann. Wie geil ist das denn? So. Oh, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Nein! Der hat wieder full life. Scheiße. Egal, kann ich eh gelooten? Sicher. Bank. Hä? Aber oh, wo ist denn seine Streitaxt? Nein! Nein, sag mir nicht, er hat die Streitaxt. Nicht mehr. Scheiße. Hier liegt da auf jeden Fall nicht. Shit. Mist. Ich glaube, das war's mit der Streitaxe. Die kriegen wir nicht mehr wieder. Ah, fuck, da kommt Feuersturm. Ah, ah. Mist, ey. Zwei Suche auf einem Fleck. Ey, dass man das mal nochmal sieht. Huch, der greift mich immer noch an. Ey, der läuft mir hinterher. What? Was ist denn das für einer? Der läuft mir eiskalt hinterher. Ich glaube, das ist der erste, der mir hinterher läuft. So. Ja, äh, die Folge ist leider schon wieder vorbei. Mal schauen, ob ich in der nächsten Folge nicht diese scheiß Banditen finde. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss.